Die schlimmen Zeiten der China-Übersetzungen sollte doch vorbei sein. Nicht ganz. Dieser ist von einem recht neuen Produkt. Verzeichnis, Teile aus, Betrieb, Merkmale der Erzeugnisse, technischen Parameter, Ankündigung, Hauptmenü, der Lösung häufig gefallener Fragen, Packliste, Garantie, Garantiekarte. Okay, die Seite war noch harmlos. Aber es geht nicht mal Deutsch weiter komponentes auf dem cover Knopf den schalter für den energieschalter statusanzeiger ist an schutz an der Sprinkleranlage. drucktaste rückseite öffnen sie die hintere abdeckung Light die usb-schnittstelle power interface eine zusätzliche steuer düse mit runde batterie man kann die batterie auseinandernehmen sie laden direkt auf Betrieb. Erstens, das Tintenfass installieren, Knopf zum Öffnen öffnen, Deckel öffnen, den Kasten in die Maschine schließen und schließen. Zweitens, Schritt zum Drucken, drücken des Wasserschalters und drücken Sie den Druckknopf. Fügen Sie einen Inhaltstyp hinzu. Drucken Sie hier die Kopfbedeckung ab und stellen Sie sie auf die Oberfläche des Synchron. Drucken Sie den Knopf für den Druckknopf, dann halten Sie weitere Lichtgeschwindigkeit hin, dann lösen Sie den Druckknopf ab und heben Sie den Knopf abbrechen. Merkmale der Erzeugnisse 1. Ich habe das CPU 2. Die Thermik 3. Lampenbatterien mit großer Kapazität 4. Heli bis 600 dpi Profil für klare Aufspritzmuster 5. Es kann sein, dass der 4.3 die angefarbenen LCD-Player Technischen Parameter Inhalt, Düse Parameter, der wird nur aus Betriebssystem Linux externe Externity. Das Licht alle Foto und Schnittstelle, USB-Schnittstelle und Energieschnittstelle. Status. Indikator. Grün steht für aktiviert. Blau für den Druckzustand. Die Farbe Rot steht für Alarm. Sprache. Auf Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch. Insti entfernt. 2 bis 5 mm. Garantiert die beste Druckqualität. Insti längst. Worauf wollen Sie hinaus? Bis 600 dpi. Insti hoch. Ein Besprühungsversuch kann höchstens 2,5 mm bis 12,7 mm betragen. Tinteplatz. 42 ml. Tintenfarbe. Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün, Antik. Insti Inhalt. Text, Code, Strichcode, Bild, Zeit. Seriennummer, Etiketten und so weiter. Institut der christlichen griechischen Schriften. Gezeichnete Schriften. Inschrift. Batterienparameter. Bist du an der Batterie? 2600 mAh Lithiumbatterie, 7,4 Volt. Adapterparameter. Gleichstrom 9 Volt 2 Ampere. Maß der Maschine: 138 x 54 x 217 mm. Gewicht der Maschine. 450 Gramm, mit Batterie. Arbeitsbedingung. Temperatur 0 bis 45 Grad Celsius, 20 bis 30 Grad Celsius beste, Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 Ankündigung. Patronen von außerhalb der Fabrik sind verboten. Beachten Sie. Beim Herunterfahren von Bedienungen sind Sie zu vorsichtig. Vertrieb von Patronen, die den natürlichen Gebrauch der Maschine einschränken würden. Beim Reinigen von Maschinen sollte der Kontakt mit Wasser abbrechen. Nach Abschluss des Druckbelichtes bitte die Brennofen zugedeckt halten, damit die Patronen nicht verstopft wirken. Legen Sie die Maschinen lange in feuchtes Umfeld, sodass sie eine Erkältung verursachen. Hauptmenü 1. Drucken bearbeiten Druckdaten bearbeiten Bearbeiten Öffnen Öffnet die abgesicherten Dokumente zum Sprayen. Speichern Speichern der aktuellen Dateien speichern Hinzufügen, andere Kategorien hinzufügen, also einen Code, ein Bild, eine Zeit, ein Etikett. Gelöscht, löschen Sie den aktuellen Editor. Ausdruck, legt die aktuelle Ausgabe fest. Kellermaschine läuft. Bearbeiten, das ausgewählte Material wird nachbearbeitet. Zurück, zurück zu den höheren Menü. Zweitens Print, Management. Die Dokumentation ist operativ zu verwalten, gemeinsam zu drucken und zu beschriften. Untertextmanagement: fügen Sie die Etikettendatenbank hinzu, ändern Sie sie, bearbeiten und entfernen Sie. Projektmanagement, interne Dateien bearbeiten, löschen, umbenennen und bearbeiten. In Gruppendrucken fügen Sie die Dateien der Arbeitsverwaltung zu der Liste des Druckens hinzu, indem Sie einen Teil der Listen nacheinander ausdrücken. 3. Exportiert und importiert. Anmerkung, exportiert und importiert Text, Format. Der Inhalt muss im Format des Textes vorhanden sein. Exportiert und importiert drei Formate, Text, Format, Bild, Format, Taskformat. Diese Funktion richtet nur individuelle Modelle an. Viertens: Datenbankausdruck Anmerkung, Datenbankdrucken, mittelmäßig, die Datendatei TXT oder XUL stammt aus Excel-Tabellen und wird gesondert als Unicom TXT, 8 durch Komma getrennt, benutzt. Wohnst du bei denen jetzt schon? Hört zu, zu senden Variable Texte, zweidimensionale oder Barcodes drucken und gemeinsam losschicken. Diese Funktion richtet nur individuelle Modelle an. 5. System optimal eingerichtet. Print. Druckparameter festlegen. Ton einstellen. Starte die Maschine für einen Empfang. Bildschirm. Einstellungen legt die Helligkeit des Bildschirms fest. Energieanstellungen. Leitung wechseln. Ausschalte. Als Farbparameter festlegen. Und die Spannung des Dönnens. Breitparameter. Zeitanstellung. Legt die Systemzeiten fest. Sprache. Legen die Sie Systemsprache an. Wiederherstellung der Fabrik. Setze Systemparameter an. Print. Es hat eine Auflösung: 300, 600 dpi. Druckmodus. Handheld, photoelektrisch, kontinuierlicher Modus. Druckrichtung: Von links nach rechts, von rechts nach links, Autoerkennung. Drüse wählen. Tinte links und rechts. Graustufen. 1 bis 10 Stufen optional. Inite ihre Synchronisation. Auf Durchlaufdruck kann man einstellen. Ins die verschoben. 0 bis 50 mm. Im Fotografieren kann man das Lichtbild aufbauen. Spoutgeschwindigkeit. Geschwindigkeit. 160 bis 100 mm pro Sekunde. Im photoelektrischen, kontinuierlichen Modus kann eingestellt werden Anzahl der Drucke. Geben Sie die Gesamtzahl der bespritzten Abdrucke im Durchlauf an. Druckintervall I stellen Sie den Durchlauf für zwei Durchlauf fest. 6. Wartung der Ausrüstung Hinweis, eine Erhöhung der Leistung sollte gewährleisten, dass die Batterie über 25% beträgt und dass, wenn nicht, beim Aufrüsten mit den Ladegeräten nachgerüstet wird, dieses zu einem Verlust des Rechners, zu einer Beschädigung der Schaltkreise führt, was den späteren Einsatz beeinflusst. Maschinen und Patronen wurden regelmäßig gewartet und systemweit aufgerüstet. 7. Mobile Speicher Anmerkung, Bilder sollten in Zahlen und Buchstaben benannt sein, nicht mit Schrift oder besonderen Symbolen, an die man sie lesen kann. BMPL, JPEG, BNG führt in drei Formaten mit einer Bildauflösung von bis zu 4800 x 150 an. Bild speichern und zum Drucken benutzen, ein Kaufprogramm, um die Maschine zu laden und zu modernisieren. 8. Geräte der Informations die Daten für die Anlage, den Zustand der Batterie und grundlegende Informationen über das Material. Umgang mit häufigen Problemen. Seriennummer, Erscheinung, Ursache, Methode. Erstens, Nicht drucken. Die Patronen sind fehlerhaft installiert. Installieren Sie die Patrone neu. Tinta ist erschöpft. Ersetzen Sie die Patrone. Keine richtige Festlegung der Parameter. Wiederherstellung der Fabrik. Der Druckvorgang ist nicht korrekt. Den Ausdruck des Inhaltes wiederholen. Zweitens, ich habe meine Fehler. Installationsausnahme für Tintenpatronen. Installieren Sie die Patrone neu. Tinte ist erschöpft. Ersetzen Sie die Patrone. Keine richtige Festlegung der Parameter. Wiederherstellung der Fabrik. Die Patrone hat Dreck am Brunnen. Reinigung der Oberfläche der Düse. Niedrige Batterie. Laden oder Austauschen der Batterie. Drittens, nicht an. Die Batterie ist niedrig oder beschädigt laden oder austauschen der Batterie. Schlechter Batteriekontakt. Installieren Sie die Batterie neu. Liste. Seriennummer, Benennung, Menge. 1. handheld Tintenstrahldrucke der Serie BTHH6105. Ein Taiwan. 2. und Patronen. Eine jeder. 3. Netzteil. Eines jeder. 4. Speicherstiche oder photoelektronische Sensoren. Eine jeder. Fünftens, der ist schweres Gerät. Eines jeder. Sechstens. Rollenmontage. Eine Hülle. siebtens Qualifizierte. Eine Portion. Achtens. Gebrauchsanweisung. Eine Portion.